Hallo liebe Freunde des Teilen, Reparieren und Selbermachen. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge, in der es heute darum geht, wie läuft so ein Standardprozess bei uns ab, was passiert, wenn jemand das erste Mal zu uns in die Werkstatt kommt oder auch wenn jemand regelmäßig kommt, äh, sodass ihr einfach da mal einen kleinen Einblick bekommt in die Prozesse bei uns. Ähm, dazu habe ich hier was vorbereitet, weil wir natürlich nicht aufgeräumt haben, werde ich euch hier symbolhaft mal mit in die Werkstatt reinnehmen. So, ähm, wir gehen davon aus, dass die Person hier zur Tür reinkommt und ähm, dann meldet sie sich an der Theke an. Dort ist immer, wenn wir offen haben, haben wir immer dort ist immer ein Thekenheld vor Ort. Wenn er gerade nicht da ist, immer noch eine kleine Klingel hier. Und ähm, das heißt, die Person meldet sich, der Thekenheld sagt, Moin, wie geht's? Ähm, hast, warst du schon mal bei uns? Hast du schon einen Haftungsausschluss ausgefüllt? Und damit wären wir schon beim ersten Dokument. Das Ganze sieht so aus. Hat Vorder- und Rückseite. Ich blende das mal hier ein und zwar ähm, geht es da einfach grundsätzlich ähm, um Name, Anschrift und so weiter und die Person erklärt damit, dass sie hier alles auf eigene Verantwortung macht. Sie akzeptiert die AGBs, ja, die haben wir äh, aushängen bei uns in der Werkstatt, gibt es aber auch auf der Webseite. Sind mehrere Seiten lang, lese ich euch jetzt natürlich nicht vor, könnt ihr selber machen. Für andere Werkstattbetreiber gilt natürlich wie immer, wenn ihr da Interesse dran habt, gebt einfach Bescheid, könnt ihr alle von uns haben. Ähm, zusätzlich zu den AGBs äh, sollten die Leute sich auch noch die Werkstattregeln durchlesen. Die sind eher so ein bisschen lustig gemeint, aber glaubt mir, jeder dieser Punkte hat, äh, hat seinen Grund, dass er da ist. Die brauchen wir alle da drauf. Ähm, dann als nächstes bei dem Haftungsausschluss äh, wird eben noch anerkannt, dass wir einen Werkstattrundgang machen. Bei dem Werkstattrundgang machen, werden wir ein eigenes Video dazu machen. Das verlinken wir euch oben im in in Dings oder packen es euch unten in die Infobox. Ähm, aber nur ganz kurz, da könnt ihr auch bei uns auf der Webseite, also wie gesagt, diesen 3D-Rundgang hier von Google Street View Style, könnt ihr bei uns auf der Webseite anschauen, ähm, aber eben auch diesen Hallenplan, das heißt, da wo wir jetzt gerade auf dem Bild waren, wäre hier vorne am Empfang. Wir gehen dann mit den Leuten einmal durch die Werkstatt durch, zeigen ihnen alle Bereiche, zeigen ihnen hier die Sicherheitswand, die Notausgänge, welche Maschinen sie gleich benutzen dürfen, welche nur nach Einweisung und ähm, der Rundgang dauert so 5 bis 7 Minuten oder fünf, fünf bis zehn Minuten und je nachdem, wer ihn macht und welche Fragen gestellt werden. Und äh, genau, wenn das alles durch ist, dann tragen wir die Person äh, auf unsere Werkstattdeckel ein. Das ist dieses Dokument hier. Das heißt, wir tragen den Namen ein, Datum und Uhrzeit, wann die Person kommt. Und äh, dann kann sie loslegen, später bei der Abrechnung, ob es ein privates oder gewerbliches Projekt ist. Später bei der Abrechnung schreiben wir dann rein, ob noch irgendwelche Spezialgeräte, also Laser, Kreissäge, Drehbank, 3D-Drucker, was auch immer findet ihr auf unserer Preisliste. Genau, und am Ende, wenn die Person fertig ist und sagt, alles erledigt, äh, Projekt abgeschlossen oder für heute fertig, tragen wir nochmal Uhrzeit ein und eben, ob sie mit oder ohne Elektrogeräte gearbeitet hat, beziehungsweise wie viel Zeit davon, dann, ähm, ob sie zum Beispiel ein Abonutzer ist und ähm, welche Spezialgeräte hier oben noch verwendet wurden. Und am Ende wird das zusammengerechnet und danach kann man bar oder EC oder mit Gutschein bezahlen. Ausgefüllt kommt es dann in so einen Ordner rein. Das heißt, hier muss jetzt natürlich abdecken, Datenschutz und so. Ähm, das heißt, jeder, jeder Nutzer kriegt eben pro Tag ein Dinger. Und davon haben wir wir haben knapp so 400 Nutzungseinheiten im Tag. Das heißt, äh, im Tag 400 Nutzungseinheiten im Monat. Und äh, das heißt, wir kommen so auf 100 Blätter im Monat. Ähm, das ist natürlich schlecht wegen den ganzen armen, toten Bäumen. Und deswegen versuchen wir jetzt äh, auf ein digitales System mit Odoo, das ist so eine Art ERP-System, und Kassensystem, da werden wir jetzt umstellen, aber auch dazu wird es dann eigene Videos von uns geben. Genau, das wäre es jetzt erstmal so das Wichtigste zu dem, äh, zu dem Thema, wie läuft so ein Standardprozess ab, das ist natürlich jetzt die, die Langversion für Leute, die das erste Mal in die Werkstatt kommen und davor die Werkstatt noch nicht genutzt haben, wenn aber schon jemand äh, schon mal da war, den Haftungsausschuss ausgefüllt hat, die AGBs und die Werkstattregeln akzeptiert und eben diesen Rundgang gemacht, dann läuft es beim nächsten Mal viel einfacher ab, dann muss man nur noch eingetragen werden auf den Werkstattdeckel, beziehungsweise ins, dann ins System. Dann kriegt er von uns die Werkzeuge und kann loslegen. Und für Fragen sind wir natürlich jederzeit an der Theke da. Also der, der eine Theke hat, ist halt immer die Frage, ob der in dem Fachbereich Know-how hat oder ob man die Leute untereinander, auf, untereinander verweist, ja, dass die Nutzer sich gegenseitig helfen. Oder wenn jemand eine spezielle Frage zu Holz oder zu Metall hat, dass man sagt, an, in zwei Tagen ist jemand an der Theke, der im Metallbereich mehr Know-how hat, und dass dann die Leute einfach auf einen anderen Tag verwiesen werden. Genau, das war's von uns für heute. Und ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen dazu habt, Kommentare, schreibt es rein, schreibt uns eine Mail. Und äh, bis zum nächsten Mal. Frohes Schaffen. Jo. Jo. jo. Klatschen.